Ja halli, hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen. Wir sind heute mal wieder mit den Hunden unterwegs und zwar auf einer ungefähr 26 Kilometer langen Tour wieder mal im Weinviertel und wir sind heute auf Erkundungsgang sozusagen oder Probewanderung für die neue Strecke für den Wandermarathon, der dann wieder nächstes Jahr Anfang April stattfinden wird und ja, da machen wir jetzt so ungefähr die Hälfte von dieser Strecke und haben jetzt schon knapp 9 Kilometer in den Beinen und ja, super Wetter wir haben so um die 15, 17 Grad Sonne zwischendurch ein bisschen Wolken Leichter Wind, eigentlich ideale Bedingungen zum Wandern im Herbst. Ja, und jetzt geht's mal wieder ein Stück weiter. Musik Okay, Oh, mm -hmm. Ja Leute, ihr seht da hinter mir den Bahnhof Ulrichskirchen und das heißt, unsere heutige Tour endet hier. Wir sind am Ziel angekommen, wir haben 25 Kilometer hinter uns, knapp, und ja, wir fahren jetzt mit dem Zug zurück nach Oberstdorf, wo wir unsere Autos stehen haben und wir werden dann noch kurz was trinken gehen und ja, dann ist der Tag auch schon wieder rum. Wir haben es mittlerweile dreiviertel sechs am Abend, die Sonne geht unter oder ist eigentlich schon untergegangen und es wird jetzt langsam finster. Ja, in dem Sinne, Leute, werde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden und ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß gehabt, mit uns mitzukommen. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass rauskommt.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 Ja, wow. ich wurde ja, ja. ja, ja, ja.